Hallo, mein Name ist Katja Corino, ich bin Bachblütenberaterin. Die Dr. Bach Notfalltropfen gehören in jede Reiseapotheke bzw. in jede Handtasche. Kurz vor einem Bewerbungsgespräch, wenn man auf die Bühne muss oder vor vielen Menschen sprechen sollte oder wirklich in einer Krisensituation wie einem Unfall oder einer schlechten Nachricht, sind die Notfalltropfen von Dr. Bach sehr wertvoll, damit man in der Situation bestehen kann. Ich zeige euch, wie ihr euch selbst einen sparsamen Notfalltropfen-Spray zusammenstellen könnt. Was ihr dazu braucht, ist die Notfallmischung von Dr. Bach, hier als Beispiel Healing Herbs, Five Flowers oder Rescue Remedies auch genannt. Ihr benötigt eine 30 ml Flasche, gefüllt mit stillem Wasser und je nachdem, was ihr, was ihr lieber habt, ist eine Pipette bzw. einen Sprayaufsatz. Optional könnt ihr einen halben Teelöffel Brandy hinzugeben, das macht die Flasche länger haltbar. Füllt die Flasche mit Wasser, gebt vier Tropfen von der Notfalltropfenmischung hinzu. Diese Flaschen bekommt ihr in der Apotheke und sie werden Stockbottles genannt. Vier Tropfen. Wer will, wie gesagt, den Brandy noch hinzufügen, den Sprayaufsatz oder die Pipette aufsetzen. Die Flasche etikettieren Notfalltropfenspray mit dem Herstellungsdatum und zur Einnahme ist empfohlen, regelmäßig, wenn ihr wollt, 4x2 Sprühstöße bzw. 4x4 Tropfen über den Tag verteilt oder wirklich im Bedarfsfall direkt einnehmen, dann wenn es akut ist. Ich wünsche euch so wenig wie möglich Notfalltropfen benötigen zu müssen und viel Spaß bei der eigenen Mischung.